Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2 Es ist die Wahl einer Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten des Hessischen Landtages nach § 3 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags. Wählt der Landtag geheim oder, wenn dem niemand widerspricht, durch Handzeichen in getrennten Wahlgängen die Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Präsidenten gewählt, Es wäre die Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Hessischen Landtags auf sich vereint. Das sind 69 Stimmen. Wir haben eine Drucksache vorliegen, zu der Herr Kollege Lambrosi gemeldet hat. Das ist die Drucksache 20-278, in der die Fraktion der AfD den Abg. Dürr Gaw als Vizepräsident des Hessischen Landtags vorschlägt. Die Fraktion der AfD hat uns bereits mitgeteilt, dass die Wahl geheim durchgeführt werden soll. Herr Kollege Lambrou, Sie haben das Wort. Ja, Ich möchte es noch einmal auch am Mikrofon sagen. Wir nominieren unseren Abgeordneten Dirk Gaw für das Amt des Vizepräsidenten und beantragen eine geheime Wahl. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lambrou. Das ist der Inhalt der Drucksache 20-2078. Noch zur Wiederholung. Ich darf die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer das sind Frau Kollegin Claus, Fraktion der CDU, Kollege Tobias Eckert, Fraktion der Sozialdemokraten, Kollegin Nina Eisenhardt, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Walter Wissenbach, Fraktion der AfD, Marion schardt sauer Freie Demokraten und die Kollegin Elisabeth Kohler für die Fraktion DIE LINKE zunächst zum Ausgabetisch, der hier rechts von mir aus gesehen steht, bitten, um sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Wahlkabinen, der Wahlunterlagen und der Wahlurnen zu überzeugen. Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt in dem Wahlgang. Ich wäre dankbar, wenn wir ein bisschen Ruhe dafür haben, und warte ab, ob mir ein Signal gegeben wird, ob der Zustand aus der Sicht der Wahl verordnungsgemäß ist. Frau Eisenhardt, können Sie mir ein Signal geben? Sieht es gut aus? Seid ihr euch einig? Alles in Ordnung? Alles klar. Wahlkabinen, und Wahlunterlagen und Wahlurnen sind in einem ordnungsgemäßen Zustand. Dann kommen wir zur Wahlhandlung. Nach dem, Aufruf, nach dem Namensaufruf der Abgeordneten, der gleich durch die Schriftführer vorgenommen wird, erhält jeder von Ihnen, von den Wahlhelferinnen und den Wahlhelfern einen Stimmzettel. Der Ausgabetisch befindet sich, wie gesagt, von mir aus rechts gesehen. Von dort aus gehen Sie dann bitte zur Wahlhandlung hinter die Porträtwand zu einer der beiden Wahlkabinen. Ich weise darauf hin. Es ist sehr wichtig, dass Ihr Stimmzettel nur ein Kreuz in einem Kreis und keinerlei weitere Kennzeichnungen oder Bemerkungen enthalten darf. Ansonsten wäre der Stimmzettel ungültig. Ich darf Sie bitten, diesen Stimmzettel dann, wenn Sie ihn erhalten haben und entsprechend gekennzeichnet haben, zweifach gefaltet in die Wahlurnen zu werfen, die sich hier vorne auf dem Stenografenplatz bei Frau Schardt-Sauer und bei Frau Eisenhardt befinden. Bevor die Schriftführer mit dem Namensaufruf beginnen, ich mache auch noch einmal den Gong außen. Bitte ich die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer darauf zu achten, dass die Wahlhandlung geheim abläuft. ich bitte nun, wer von Ihnen beiden beginnt? Kollege Ich bitte nun mit dem Namensaufruf der Abgeordneten zu beginnen. Kollege Utter, Sie haben das Wort. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders.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 Dirk Kahw Kerstin Geis Nadine Gersberg Lisa Gnadl Eva Goldbach Dr. Frank Grobe Vanessa Kronemann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 Andreas Lichert, Nein, ja, ja. Angelika Löber, Frank Lorz, oh. Professor Dr. Alexander Lorz.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 René Rock Günter Rudolph Michael Ruhl Max Schad Dr. Thomas Schäfer Jan Schalauske Marion schardt Lukas Schauder Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheusch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Miriam Schmidt.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 Walter Wissenbach, Janine Wissler und Turgut Yüksel. Ja, das steht auf der letzten. Ich kann auch noch mal sagen: Turgut Yüksel. Jetzt gehen wir erstmal wehren. Ja, ja. Dann fragen wir. Jetzt. So, hat jeder die Gelegenheit gehabt, seinen Stimmen zu okay. Nein? Okay, okay, okay. Hatte jeder die Gelegenheit, einen Stimmzettel abzugeben beziehungsweise sind alle Stimmzettel abgegeben? Das ist offensichtlich der Fall. Dann schließe ich die Wahlhandlung und bitte die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, mit dem Auszählen der Stimmen zu beginnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, dass Sie wieder in den Plenarsaal kommen, dass Sie Ihre Plätze einnehmen. Denn wir haben im ersten Wahlgang ein Ergebnis vorliegen, das ich Ihnen jetzt verkünden möchte. Die Zahl der anwesenden und stimmberechtigten Abgeordneten beträgt 133. Die Zahl der ausgegebenen Stimmzettel beträgt 130. Die Zahl der abgegebenen Stimmzettel beträgt ebenfalls 130. Die Zahl der gültigen Stimmzettel beträgt 129. Ein Stimmzettel ist gültig gewesen, äh, ungültig gewesen. Das wäre kein gutes Zeugnis für uns, wenn das so wäre. Also Ein Stimmzettel ist ungültig gewesen. Auf den Vorschlag, Dirk Garf entfielen 29 Ja-Stimmen und 100 Nein-Stimmen. Ich stelle damit fest, dass auf den Vorschlag Dirk Garf die erforderliche Mehrheit der Stimmen nicht entfallen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sofort der Kollege Lambrou. Der Kollege Dirk Garf hat nicht die erforderliche Mehrheit der Mitglieder des Hauses erhalten. Deswegen frage ich, ob ein zweiter Wahlgang erwünscht ist. Herr Kollege Lambrou, Sie haben das Wort. Herr Präsident, vielen Dank. Ich beantrage im Namen der AfD-Fraktion einen erneuten Wahlgang ebenfalls in geheimer Wahl. Herzlichen Dank, Abg. Lambrou. Das ist also der Fall. Dann Für den zweiten Wahlgang ist ebenfalls beantragt worden, geheim abzustimmen. Dann rufe ich nun zum zweiten Wahlgang auf. Das Prozedere ist das gleiche wie das bereits geübte Prozedere, und ich darf um den Namensaufruf bitten. Die Kollegin Scheuch-Paschkewitz beginnt, wenn ich das richtig sehe. Nein, wollen Sie beginnen. Ulrike Alex.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 Carina Fissmann Hildegard Förster-Heldmann Jürgen Frömmrich Sandra Funken Klaus Gagel Dirk Kaff, Kerstin Geist Nadine Gersberg Lisa Gnadl Eva Goldbach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 Heiko Kassekot Sie fragen. Nee, nun. Wir machen, mal wir, machen, das, wir, machen mal wir machen fertig, Wir bin machen fertig. Wahlgang machen wir durch, ja? Frank Peter Kaufmann Kaya Kinkel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 Max Schad Dr. Thomas Schäfer Jan Schalauske Marion Schardt-Sauer Lukas Schauder Hermann Schaus Gerhard Schenk Heidemarie Scheuch-Paschkewitz Katrin Schleenbecker Miriam Schmidt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 Und jetzt vielleicht mal drauf. Jetzt mal drauf. Ich darf die Frage stellen, ob jeder die Möglichkeit hatte, seinen Stimmzettel abzugeben. Gibt es noch irgendjemanden, der seinen Stimmzettel noch nicht abgegeben hat? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die Wahlhandlung geschlossen. Ich bitte die Stimmzählerinnen und Stimmzähler, die Stimmen auszuzählen. Frau Waschke soll man bitte zu Herrn Utter kommen. Hat jemand Frau Waschke gesehen? <lacht> Frau Waschke zu 35, genau.